Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier mit Shibidorn in Jubelstadt angekommen und sind nun in der Trainerschule, um ein bisschen was zu lernen. Einmal right, Teacher? Du bist noch nicht so lange ein Trainer, stimmt's? Du solltest dir die Sachen durchlesen, von denen du noch keine Ahnung hast. Äh, uh, Okay, Teacher. An der Tafel sind Statusprobleme aufgelistet, von denen Pokémon im Kampf betroffen werden können. Über welche Statusprobleme möchtest du mehr erfahren? Okay. Es gibt viele. 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene. Okay, was ist denn vergiftet? Ja, vergiftet ist, wenn du ein bisschen zu viel auf Twitter unterwegs bist. Und dann äh, verlierst du ständig äh, jede Runde ein bisschen Leben. Und äh, Gegengift ist sehr gut dagegen. Und ja, okay. Paralysiert. Ja, das ist, wenn, äh, ein, äh, wenn du paralysiert bist. da kannst du dich nicht mehr bewegen und hast äh, sehr niedrige Ausdauer. Und ja, kannst manchmal nicht angreifen. Also einfach, ein äh, einen Paraheiler benutzen. Ja, schläft? Ja, dann schläfst du halt ein. Lol, da kannst du, nicht auf kannst du nichts machen, bis du aufgewacht bist. Und da einfach einen Wecker benutzen, ne? Mit einem sehr nervigen Ton. Ja, okay. Verbrennung? Ja, Ver Verbrennung ist halt, wenn du brennst. Ne, dann kriegst du, wie bei Vergiftung, ständig Schaden. Aber es funktioniert ein bisschen anders wie bei Vergiftung. Bei Vergiftung gibt es einmal das Schwache. Wo du halt ein bisschen halt Leben verlierst immer wieder. Oder hat die starke Vergiftung, die seltener ist, dass du halt richtig viel Schaden bekommst. Und Verbrennung ist es immer die starke. Aber Verbrennung ist sowieso viel seltener. Aber ja, Feuerheiler ist gut dagegen. Und gefroren? Ja, es kommt eigentlich nie vor. Aber wenn du gefroren bist, ist das wie schlafen. Das war's. Ja, Eisheiler halt. Okay. Was macht ihr hier so? Was, was, was übt ihr hier? Ich habe einen Aufsatz geschrieben und der Titel lautet Was zeichnet einen wahren Pokémon-Trainer aus? Okay. Pokémon sind in der Lage, Items einzusetzen, die ihnen zum Tragen gegeben werden. Aber bestimmten Items, die von Menschen hergestellt wurden, wie etwa Tränken oder Gegengift, wissen sie selbst nichts anzufangen. Hm. Da werde ich schon beim Cellast helfen. Das ist das voll... Das ist das vollgeschriebene Heft eines Schülers. Pokémon werden mit Pokébällen gefangen. Bis zu sechs Pokémon auf einmal können einen Trainer begleiten. Ein Trainer ist jemand, der Pokémon fängt, sie trainiert und mit ihnen Kämpfe beschreitet. Das Ziel eines Trainers ist es, die starken Trainer zu besiegen, die ihn in den Arenen erwartet. Da hat der Junge recht. Du talkst Minecraft? Ja, Mann. heute haben wir etwas über die verschiedenen Typen von Pokémon aber auch gelernt. Ähm, die Pflanze ist schwach gegenüber Feuer, die Feuer wiederum ist schwach gegenüber Wasser und Typ Wasser ist schwach gegenüber Pflanze. Das glaube ich, glaube ich. Also, ja, ich habe ich gut aufgepasst, aber ich meine, das habe ich irgendwie gehört. Ja, ist halt logisch, ne? So, was bei die beiden hier? Am schnellsten lernt man etwas, indem man es einfach tut. Können wir kämpfen? Klar, warum nicht? Los, mein Pokémon, los! Ja, die beiden wollen kämpfen, aber unterschätzt die nicht. Die können tatsächlich stark sein. Außer die haben das hier jetzt im äh, Remake geändert. Das weiß ich nicht, aber ich hatte sie hier schon ziemlich stark in Erinnerung. Deshalb sollte man auf jeden Fall aufpassen. Aber der ist nur ein Abra. Hä? Kann das irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ladestrahl! Ja, okay, gut. Also, bei meinem Teller ist es jetzt... Oh, ...nicht so stark, aber gegen, äh, weiß ich nicht... Panzer zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass das stark ist. Aber, ihr seht... Hä? ...Abra ist trotzdem nicht stark. Aber ein Versuch. Oha, dann ist das wohl so... ...Tja. Also es ist schwer zu gewinnen, wenn man nur wenige Pokémon zur Auswahl hat. Das stimmt. Ich habe mich gerade erst mit meinem Pokémon angefreundet, deshalb weiß ich nicht, wie gut es laufen wird. Aber können wir gegen ihn noch kämpfen? Okay, ich muss mal alle Dinge ausprobieren, die ich gelernt habe, bevor ich sie wieder vergesse. Hm, immer Probeaufgaben machen, wenn du was lernst. Okay. Was hast du denn? Halt noch ein Obra! Das Ist das euer ja Scheiße? Also im Original war es, glaube ich nicht so, dass die beiden da abraten, oder? Ich bin dumm. Ich kann mich daran nicht erinnern, dass die beiden da abraten. Oh Gott. Noch mal Ladestrahl. Sag mir nicht, die wurden wirklich vereinfacht. Das Ding ist, Chellas ist glaube ich sogar der... ...der Starter mit dem besten... mit der besten Verteidigung von den dreien. Also von Plinfer und Panther her. Hat, glaube ich, Chellas die beste Verteidigung. Vielleicht bin ich deshalb hier so am Durch, ähm, ja, am Durchsweepen. Aber ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, wie ein Panther oder ein Plinfer ja Probleme hat. Hm. I don't know. Ja, Level 9! Chellas, du bist mein einziger Freund. Ich liebe dich. No homo. Dabei lerne ich das so viel und gerne. Ich dachte, ich hätte eine Chance auf den Sieg. Also, ist noch irgendwie gar nicht gepasst, merke ich gerade, aber. Ja. Wir waren jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass wir es schaffen würden. Aber jetzt bin ich einfach nur Platz, wie stark du bist. Wow! Wenn du magst, sprich mal meinen Freund an. Er hat TMs für dich. Was TMs für mich und gibst mir keine? Ä äh, ja. Ich, ähm, zu mir leid, ich wollte die eigentlich für mich behalten. Aber, aber bitte schlagen wir nicht. Ja. TM10? Ja, ich hätte sie sowieso nicht geschlagen, aber. Danke! Mit der 10 kannst du einem Pokémon die Attacke Kraftschub beibringen. Wenn es Kraftschub im Kampf einsetzt, erhöhen sich sein Angriff und Spezialangriff. Aber denk daran, dass du eine TM nur einmal verwenden kannst. Ja, das ist ziemlich Müll, dass es das so wie damals ist, dass du TMs nur einmal verwenden kannst. Und nicht für immer. Einmal benutzen und dann ist es weg. Finde ich zwar ein bisschen lame, dass sie das wieder reingepackt haben, aber... Ganz ehrlich, mich persönlich interessiert das nicht wirklich, weil ich bin noch nie so wirklich großer TM-Fan gewesen. Also von daher mir egal. Viele wird das wahrscheinlich stören. Aber mich zum Glück nicht. Danke, Professor Joy. Äh, Schwester Joy. Danke, Schwester Joy. Und was willst du? Wie bitte? Du wirst ein echter Pokémon-Trainer sein, bist du aber nicht mal ein Pokédex? Ha, das ist so etwas wie eine Pokémon-Armbanduhr, weißt du? Meine Güte, du lebst echt unter dem Mond. Ich habe den pocket erfunden, musst du wissen, und stelle ihn jetzt serienmäßig her. Aktuell leite ich zudem auch noch eine Werbekampagne dafür. Um daran teilzunehmen, musst du nichts weiter tun, als drei Clowns in Jubelstadt zu finden. Wenn dir das gelingt, kommst du von mir eine pocket geschenkt. Ja, einen habe ich direkt vor mir, auf meiner Nase. Egal, dann suchen wir halt die richtigen. Ich denke mal, du bist ein Clown, oder? Hallöchen! du! Ich bin einer der Clouds aus der Pokédeutsch Werbekampagne. Hier ist meine Frage: Wird ein Pokémon stärker, indem es Kämpfe bestreitet und so an heute? Ja. Bam bam, bingo. Damit liegt so ganz richtig. Pokémon werden in der Tat stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen. Manche Pokémon nehmen dadurch sogar irgendwann eine völlig andere Geschalt an. Das hat man dann Entwicklung. Hier bitte schön ein Pokédeutsch, Kupon. Danke. Cool. So, den ersten, haben wir gefunden. Du, du, du. Hier ist einer. Hallöchen, ich bin einer Clowns. Kann man einem Pokémon ein Item zum tragen geben? Ja. Bingo, du hast recht. Ein Pokémon kann exakt ein Item tragen. Manche Items zeigen Wirkung, sobald sie von einem Pokémon getragen werden. Trägt ein Pokémon eine Beere, verspeist es diese bei Bedarf eigenhändig während eines Kampfes. Hier wird schon ein Kupon. Oh, das war drei. Habe ich einen verpasst. Oh, oh. Nee, ist eigentlich nur dumm von der Reihenfolge her, weil der zweite ist hier. Aber den dritten sieht man vorher. Das ist eigentlich ziemlich dumm. Hallöchen! Burgmann gehören ja bekanntlich verschiedene Typen an. Gilt das auch für Attacken? Ja. Bingo! Alle, alle Antworten sind übrigens immer ja und die Fragen sind immer die gleichen. Wenn der Typ eines Burgmann, dem seiner Attacke entspricht, fällt diese Wesen stärker aus. Hier bitteschön, kapong. Nice. Das waren alle drei, oder? Dann gebt mir jetzt meinen Armbanduhr! Meine Rolex. Dann werde ich mal deine Coupons sehen, natürlich Hilfe des fantastischen äh, Pocket. Eins, zwei, drei, bravo, ich kann sehen, da kann ich nur applaudieren. Im Tausch gegen die Coupons erhältst du einen Pocket von mir, wie versprochen, bitte sehr. Yay, yeah, aber ich habe keinen Ball Screen, wird das jetzt funktionieren? Du kannst deinen mit auch mit neuen Apps aufrüsten, um ihn noch vielseitiger zu machen. Aber, weil es noch eine neue OS ist, müssen wir die Apps erstmal ähm, erstellen. Deshalb kann es ein bisschen dauern, aber. Drück mal die R-Taste und probier mal gucken. Äh, probier mal die Sachen aus, die wir schon ein bisschen haben. Pocket. Drücke die R-Taste, um den Pocket zu öffnen. Bühre den Bildschirm, um ihn zu bedienen. Und halte die R-Taste gedrückt, um ihn wieder zu schließen. What? R. Oh. Äh, okay. Das ist in der Ecke. Blip, blip, blip. Was haben wir so für Apps? Okay, wir haben einen Taschenrechner. Wir haben Schritt. Uh, bis der 3000 Schritte. Ja, Schrittzähler. Warte, was? Moment mal. Ja, Pokémon, ja, und hier Uhrzeit. Aber Moment mal, der Schrittzähler fängt schon längst an? Das ist ja komplett dumm. Das ist aber richtig dumm. Das war im Original definitiv nicht so. <lacht> aber okay. Oh Gott, das ist so cursed, dass die Pokémon hier nicht mehr pixelig sind, sondern. <lacht> die neuen Sprites. Aber naja. Okay, das bleibt jetzt in der Ecke die ganze Zeit. Ach, wenn ich A gedrückt halte, geht's weg. Ich würde aber sagen, wir lassen es einfach da, weil... Ist ganz cool, denke ich, oder? Hat was? Am Gürtel hängen... Äh, Moment, sechs Pokébälle, genau. Mehr Pokémon kann man nicht im Team haben. Ja, das ist mir bewusst. Überschatt liegt auf einem Stück Land, das einst auf einem Berg gehauen wurde. Die Menschen und Pokémon aus legen, haben fleißig dabei geholfen. Cool. Das sind Scheinux? Ich habe ja an der Trainerschule meinen Abschluss gemacht. Mit ein bisschen Lernfleiß kannst du sicherlich auch einen noch stärkeren Eindruck machen. Ich möchte auch meinen Pokémon neben mir haben. Wie macht er das? Hey, ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Aber hast du Lust, meiner Gruppe beizutreten? In einer Gruppe kannst du mit anderen Mitgliedern zusammenarbeiten oder dich mit ihnen messen und so jede Menge Spaß haben. Na, was sagst du? was ist das uh, aha, aha. Hm? keine ahnung was das ist klasse wie soll deine gruppe heißen keine ahnung ich, ich, ich habe keine ahnung was das ist ihr müsst mir mal helfen leute ich habe keine ahnung was das ist hast du mich im fernsehen gesehen da gab es ja den mit mir hier drinne ist das der fernsehturm jubelstadt tv fernsehspaß für groß und klein Tatsächlich. Da auch, wo kamst du? Aus Wablarddorf, also. Ein schönes, Behaus, behauliches Örtchen. Jubelstadt hingegen ist riesig. Da leidest du bestimmt einen Kulturschock. Oh, nicht wirklich, aber. Naja. Je mehr man mit seinen Pokémon unterwegs ist, desto zutraulicher werden sie. Glaub ich zumindest. Mein Gott. Was ist nur mit mir hier los? Die Pocket-Gesellschaft, Pokémon-Chronometer für die Welt. Oh, ist hier ein Item? Ist hier unten, nee, schade. Okay, hier kommen wir aber rein. Kriegen wir vielleicht eine neue Pocket-App, wenn wir hier reingehen? Fragen wir mal nach. Ich werde weitere Apps für den Pocket entwickeln, denn genau wie ein Pokémon entwickelt sich auch mein Pocket weiter. Hoi, hey, ich bin der Präsident, wir kennen uns aber schon. Ich arbeite gerade an einer neuen App, aber es ist noch nicht fertig. Ich denke wenn du ein bisschen weiter spielst dann werde ich äh, die apps fertig haben okay dann können wir uns ja dann, dann lassen wir es einfach gucken wir wollen mal anders mal vorbei dann ist das jetzt gerade nicht so wichtig jubelstadt statt der freude und zusammenkunft Ja gut jetzt ist halt die frage wo wollen wir lang? Wir können einmal hier lang? Nach oben oder nach rechts? Moment, was? Das ist ja das ist auch ein besonderes Häutchen. Jubelstadt Apartments. Mieter gesucht. Aha. Wir müssen uns mal kurz reinschnuppern, was das hier ist. Okay. Hi. Ah, dein Pokémon ist wirklich reizend! Hier, warum gibst du ihm nicht diese Flinklaue zum Tragen? Danke! Flinklaue macht nämlich... Oh, Karte. Ja. Oh, mit ganz viel Information anscheinend. Oh, das ist ja richtig cool. Jo, okay. Ich mag zwar das Design nicht wirklich, aber das ist trotzdem cool. Ähm, ja, Flinkklaue macht, dass wir eine höhere Chance haben, als alle allererstes anzugreifen. Also, ja. Er, es ermöglicht gelegentlich den Erstschlag. Ich meine, können wir ja mal geben, weil... Warum nicht, ne? Ja die Themen brauchen wir jetzt nicht unbedingt benutzen. Ist mein Pocket sich wundervoll? Ohne solch einen Pocket wäre man als Trainer doch besch äh, doch wirklich aufgeschmissen. Wenn man es mal genau hinschaut, jetzt haben wir sogar auf unserer auf unserem Arm einen, eine eine Armatur, die hatten wir vorher nicht. Das ist cool. Da, da, da, da, da, da, da, da, Hast du dir schon ein paar Heilbälle im Pokémon-Supermarkt gekauft? Fängst du ein Pokémon mit einem solchen Ball, wird es vollständig geheilt. Und das bedeutet, dass du das Pokémon sofort, nachdem du es gefangen hast, im Kampf einsetzen kannst. Irgendwas im Inneren des Balls muss wohl eine heilende Wirkung haben. Ja, aber die sind ziemlich nutzlos, weil die nur wie Pokébälle funktionieren und es gibt später viel, viel, viel, viel bessere. Also jetzt sind sie vielleicht nützlich, aber später nicht mehr. Ich liebe es, wenn meine Pokémon ihre Attacken einsetzen. Wenn sie stärker werden, dann lernen sie manchmal sogar neue Attacken. Ich freue mich dann immer wieder riesig, wenn sie ihre neuen Attacken zum Einsatz bringen. Dumbadibadadum, okay. Top, top. Können wir überhaupt rechts lang, weil da ist so ein Typ, der da rumsteht. Hallo, ja du da, mit dem coolen Schal. das mal den Jungen sehen sollte, der hier eben vorbei ist. Der war so schnell, dass ich nicht mal einmal dazu kam, ihnen ein Hallo zuzurufen. Was? Was? Patrick war hier? Patrick, du bist hier? Oh. Oh oh, ja, er ist hier. Du, du, du, du, du, du, du. Na, wie sieht's aus, Mike? Sag schon, bist du letzter Zeit stärker geworden? Hm? Ob ich auch stärker geworden bin? Also wirklich. Sie wollen das einfach nicht? Sicher bin ich das. Los, ich beweise es dir. Du, du, du, du, du. Oh Gott, nein, no, nein. Ich bin gar nicht vorbereitet. Er hat zwei Pokémon und ich nur eins. Bum Ein Du, du, du! bum bum bum... Du, du! So der keine Flugattacke hat, ist alles gut, weil Flug ist effektiv gegen Pflanze. Ne? Nicht immer werden! Noch ist der Kampf nicht vorbei! Es hat gerade erst angefangen. Bro. Was, was ist das für ein Problem? Das muss zu sehr abgehen bei der Musik. So. Schau, Lilly down. Ah, leider kein Level-Up. Und jetzt kommt... Oh, Pannflammen. <lacht> Wenn es eine Feuerattacke hat, bin ich tot. Ich setze mal Panzerschutz ein. Silberblick. Boah. Genau jetzt, wo ich Panzerschutz einsetze, ne? Wir verschwenden einfach bald eine Runde. Bei Verteidigung sinkt und jetzt steigt wieder Verteidigung. <lacht> die Animation. Einfach sich da rein verstecken. <lacht> ja, die Runde hat nichts gebracht. Super. Er macht nochmal Silberbedenke Bedenken. unbedingt, dass ich eine schlechtere schwäch, Verteidigung habe, ne? Ich weiß ja nicht, was besser ist, Hackel oder die Pflanzattacke. Kann's wirklich nicht sagen. Oh, uh, Volltreffer! Ja, dann manchmal ich mal äh, die Blattwerk. Das könnte nämlich auch, wenn es nicht sehr effektiv ist, mehr Schaden zu richten. Tatsächlich. Man sieht übrigens nur bei den Pokémon, ähm, die man schon bekämpft hat. Unten an der Leiste, wenn man dann die Attacken auswählt, ob es effektiv ist oder nicht. Weil wir haben noch nie einen Pannenflamm bekämpft, deshalb steht das hier nicht. Aber, ey, das Pflanze nicht sehr effektiv ist gegen das Feuer-Pokémon, das ist wirklich offensichtlich. Oh mein Gott, wie viel Damage! Verdammt! Mein Pokémon hat ziemlich viele KP verloren. Das könnte eng werden. Ach, komm, laber nicht. Nein, nicht was? Kratzfurie hat der? Hä? Nur einmal? Damit muss ich mich sofort heilen Ja, ist wirklich stark geworden Den gebe ich das, den gebe ich das wirklich, dass er das so stark geworden ist, ja Aber hey, das ist ein Typenvorteil Also vor Patrick habe ich in letzter Zeit werde ich in letzter Zeit, oder werde ich in Zukunft besser gesagt mehr Angst haben, weil Panflam wenn es dann später noch stärker wird Da bräuchte ich mal vielleicht irgendwas gegen Aber jetzt habe ich dich in der Ecke! Das ist mir egal, ich fange und... BAM! Gewonnen! <lacht> Level 10. Schön. Oh, uh, Wachstum erlernt. <lacht> wie der guckt. Was? Du willst mir wie weiß machen, dass ich verloren habe? Äh, ja. Genau das ist gerade passiert. Oh, ich hab verloren. Aber eins sage ich dir, das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Denn ich wende mich zum stärksten Trainer Maus an, den die Welt je gesehen hat. Als erstes knöpfe ich mir die Arena vor. Ich werde wie verrückt trainieren. Du kannst da doch jetzt einfach lang gehen, ohne zu heilen. Okay, dann machst du das. Ähm, ich kann euch jetzt schon sagen, dass es rechts weitergehen wird, weil oben werden wir auf eine Sattgasse stoßen. Ähm, so wie links aber ich könnte trotzdem mal ein bisschen nach oben gehen, weil oben sind ein paar Trainer, die man glaube ich auch jetzt schon machen kann. Von daher, ja, da sieht man, wie viel Uhr ich aufnehme, <lacht> merke ich erst jetzt. Ja komm, brauchen wir jetzt nicht mehr. Die machen wir erstmal aus. Jetzt gerade brauche ich nicht drauf schauen. Aber was richtig cool war damals, wenn man auf die Uhr geguckt hat, also auf den Touchscreen gedrückt hat, die Uhr war auf dem Touchscreen, dann hat der Charakter immer auch so auf seine Uhr gehauen. Wie auf so, so einer Omnitrix, Alter. Hat das wirklich einfach aus so eine Uhr getippt und das war das war richtig cool, die Animation. Aber die haben die hier nicht. Was ich sehr schade finde. Hier finden wir übrigens ein paar heiler Also, wenn man Bock hat, kann man die mitnehmen. Muss man nicht unbedingt, aber ne? habe ich jetzt mal gemacht, um es zu zeigen. Weil, liegt ja offen rum. Und ja, lass uns kämpfen. Siehst nicht gerade stark aus. Willst du es mal gegen mich versuchen? Schlag auch Mädchen. Weil ich bin selbst ein Mädchen. Deshalb ist das nur fair, Sabina. Mit einem Bidita. Ja, gut, Bidita hat keine Chance gegen unseren Pflanzenstarter. Cellast. Ah, oh, ist das, das Cellast. Ja, gut, Wachstum ist keine wirklich gute Attacke. Also kann ich nicht wirklich empfehlen. Ich meine, ja, okay. es hat eine Steps-Attacke. Es gibt einmal Attacken, die greifen an. Bzw. machen halt Schaden. Und es gibt Attacken, die. Boosten dich oder senken äh, die Stats von dem Gegner. Also Statusattacken halt. Die nicht sofort Damage machen, aber schon hilfreich sein könnten. Ich hätte ich hatte nicht so ein Fallout sein wollen. Ja, das stimmt. Hättest du wirklich nicht. Wer hätte gedacht, dass du so stark bist. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, anscheinend doch. Ich werde mit dem Pokémon gewinnen, die mein Papa mir gegeben haben. ...die mein Papa mir gegeben hat. Sorry. Oder gegeben haben macht nicht mal so viel Unsinn, denn er hat mehr als ein Pokémon. Er hat einen Carpador? Ernsthaft? Auf Level 5? Das Ding ist, bei Carpador, es kann... ja, es kann nur Platscher. Bis es Level 10 erreicht, kann es nur Platscher. Also, es ist komplett nutzlos. Und ja, es ist ein Wasser-Pokémon natürlich, deshalb ist das Pflanze sehr effektiv. Selbst im Panzer wäre das kostenloses Essen. Uh, Stacheluni. Stachelili, -lili, Lili, Da müssen wir aufpassen. Weil wenn das irgendwann mal Flugattacken erlernt. Okay, das ist Level 5, dann wird es jetzt nicht können, aber irgendwann kann es Flugattacken und dann müssen wir aufpassen. Aber es ist das Play, kann ich jetzt immer schon so, schon so sagen. Ist auch gut für Leute, die noch nie Pokémon gespielt haben, oder gesehen haben. Wenn ihr bestimmt auch einiges lernen. Weil das Spiel ist wirklich sehr einsteigerfreundlich. Okay, es ist ein sehr schweres Spiel, aber es ist gleichzeitig auch einsteigerfreundlich. Eigentlich die perfekte Mischung, finde ich persönlich. Aber es sind doch die Pokémon, die mein Papa mir gegeben hat. Ansonsten, wenn ihr ein Spiel haben wollt, was einsteigerfreundlich ist, und einfach ist, dann würde ich euch wirklich Let's Go empfehlen. Entschuldige, aber dürfte ich dich bitte um einen Kampf bitten? Bitte, mit einem Bitte. Aber nur dann. Da, lass uns kämpfen. Oh, Knospi! Knospi ist wirklich super süß. Ich wollte es nochmal ins Team tun, aber dann habe ich gemerkt, wie kacke es ist, dieses Ding zu entwickeln und dann habe ich es gelassen. Aber schaut euch an, wie süß es ist. Sieht fast genauso aus wie auf dem Sprite eigentlich. Nur halt in 3D, oh je, yeah, oh je, yeah, meine. Was lustig an diesem Spiel ist wirklich, ähm, dass es hier für Schwert und Schildspieler neue Pokémon gibt. Vorhin <lacht> Schwert und Schild gab es ja nicht alle Pokémon, da gab es ja nur wirklich eine Handvoll. Und äh, es gab keine Nationaldecks. Hier gibt es alle Pokémon von Gen Generation 1 bis 4, alle. Aber darüber nicht, also 5 bis 8 gibt es hier keine. Also, basically die Hälfte aller Pokémon bist du stark! Ja, ich bin schon ziemlich strong! In der Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Mit der App WM-Attacken des Pocket kannst du sie vielleicht aus dem Weg räumen. Was? Der App? Verwüsteter Pfad. Ja, okay, wenn der so verwüstet ist, dann gehen wir da erst nicht rein, ne? Ja, die werden schon sehen, wenn ich da jetzt reingegangen wäre, dann wären da über Steine und dann können wir da nicht durch. Ist alles verwüstet. Also, gehen wir hier lang zu Route 203. Das, ey, das ist voll schön gemacht mit den Schildern. Vorher war dann im, im Original waren einfach nur Krickelkrackel und dann musstest du dann wirklich mit um zu wissen, welche Route das ist, aber hier kannst du es direkt mit der äh, kannst einfach drauf gucken. Du Musst dann nicht mehr mit reden und dann weißt du es einfach. Das ist cool. Was ist so da eigentlich, dass das ganz oben in deiner Teamliste aufgeführte Pokémon als Ass in den Kampf geschickt wird? Was ihr damit meint, ist einfach, dass Pokémon, was hier an erster Stelle steht, kommt doch immer als erstes in den Kampf. Später, wenn du mehrere Pokémon hast, kannst du dir dann auch, ähm, ja, so einreihen, wie du möchtest, um das taktisch vorzugehen. Ich bin voller Energie, meine Pokémon geben mir Kraft. Wenn man zum Beispiel später halt so einen, ähm, einen Trainer sieht, der halt hauptsächlich, ähm, einen bestimmten Typ als Pokémon hat, und es das, das gibt ja extra so Trainerklassen, die einem einen bestimmten, eine bestimmte art von pokémon immer zum beispiel gibt es bergarbeiter die haben immer nur so, so steine oder kampf pokémon Dann kannst du da taktisch einfach wasser oder pflanzen pokémon oder sowas nehmen als erste stelle und dann erst kämpfen ich achte da eigentlich nie drauf um echt zu sein <lacht> weil ich dann irgendwie doch zu stark bin und ist dann <lacht> das kann ich es auch noch ignorieren aber für die die sich taktisch angehen wollen und sicher gehen wollen vor allem für Nastocks ist das ganz gut ähm, Achtet da auch drauf. Oh. Ja. Ich kann doch nicht wirklich gut reden. Vielleicht hat man das schon gemerkt. I'm so sorry. Das habe ich halt manchmal. Für die Leute, die neu auf diesem Kanal sind. Ähm. Ja. paar Ist nicht so schön. Gelbe Twitter-Vogel. Oh nein. Wenn wir verwirrt sind, haben wir eine 50%-Chance anzugreifen. Oder uns selbst zu verletzen, aber zum Glück machen wir das nicht, okay. habe ich das auch wirklich erwartet? Ach, Zubat, geh wieder in die Betthöhle, wo du herkommst! Oh, Zubat, wie die Zon? nein! Tja! Lappen! Meinst du ja das hohe Gras oder gehst du lieber anderen Trainern aus dem Weg? Du hast die Qual der Wahl! Tatsächlich, man kann ihn nämlich einfach hier lang gehen und dann kann man ihn überspringen. Und hier gibt's ein Item. Ein Pokéball. Ja, das sah ja auch aus wie ein Pokéball, ne? <lacht> Im Pokéball war ein Pokéball. Cool. Tipps zu Trainer. Pokémon-Attacken verfügen über Angriffspunkte AP, die mit jedem Einsatz im Kampf sinken. Schaut einem Pokémon-Center vorbei, um sie auffüllen zu lassen. Das Spiel zwingt einen so ein bisschen ins Pokémon-Center zu gehen, weil sonst sind die AP irgendwann leer und dann kannst du gar nicht mehr angreifen. Ich zeige dir, wie eng mein Pokémon und ich miteinander verbunden sind. Dann oh zeig mir mal, mit welchem strammen Band ihr verknüpft seid. Oh, Zepurze. Oh, es ist süß, Pokémon. Es ist nicht wirklich gut, aber es ist trotzdem toll. Es ist Käfer, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist ein Käfer-Pokémon. Was heißt, dass es Probleme machen könnte mit ganz pokémon Ah, wie es in der ersten Weg, und so den Schnurrbart auf dem Kopf trägt. <lacht> uh, ah yeah. ja, Bye, bye. Ciao. Bis dann. Jetzt bin ich traurig. Ja, dann heul doch. Wenn du traurig bist, dann heul! Heul! Na, nee, ich bin nicht am Nachtragen. Aber nächstes Mal werde ich stärker sein. Na, dann ist doch gut. Oh. Ey, das war aber unfair. Ich suchte noch einen Pokémon und fand einen Trainer. Ich finde das, find das so unnötig, dass das äh, mit so einem schwarzen Übergang so wieder rauszoomt. Warum kannst du nicht einfach direkt rauszoomen? Der, dieser schwarze Übergang muss nicht wirklich sein. Das sind so kleine Dinge, die mich nerven. Aber die ändern natürlich nichts dran, dass das Spiel irgendwie gut oder schlecht ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bisher macht es einen ähm, sehr interessanten Eindruck. Also es gibt hier und da Dinge, die würde ich ändern, aber das groß und Ganze ist bisher ganz positiv, würde ich sagen. Ja, Bisher macht das Spiel Spaß. Bisher denke ich mir, ich habe Bock zu spielen und zu spielen und zu spielen und nicht mehr aufzuhören. Anders als bei zwei anderen Spielen, die für die Switch rauskommen. Ja. <lacht> Ihr seht schon, ich bin Anti- Schwert und Schild-Gangster, ja. Ich meine, man kann es mögen, wenn man mag. Ich mag es halt nicht. Deshalb kann ich es nicht mögen. Ja, ich weiß, sehr logisch. Wow, wie hat die denn? Das ist doch auch noch, noch ein Knospi. Also, die geht ja voll ab hier. Aber egal, unser cheddar kriegt das schon alleine. Tackle, ich meine, hier hat hier drei Pokémon und nicht nur eins. Was war das denn? Was war das für eine Animation? Habe ich ja noch nie gesehen. Alter, das was Game Freak nicht hinbekommt, kriegen die anderen Entwicklerstudios hier viel besser hin. <lacht> wow. Da ja, die hat drei Pokémon gehabt, aber als einziges Pokémon, habt ihr gesehen, ich kann auch mit einem einzigen Cellast alles äh, erreichen, wenn ich will. Huch, das war's schon! Ja. War schlecht. Ich durchforste das hohe Gras, bis ich genau das Punkt finde, was ich suche. Ja, und genau deshalb stehst du auch hierhin. Stehst du auch auch hin und gehst nicht nach rechts, ins hohe Gras. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, ne? Aber gut, Leute. Hier kann man ein Abra fangen, aber aufgepasst, am besten sofort einen Ball schmeißen, weil die Dinger können nur Teleport und das heißt, dass sie sich aus dem Kampf teleportieren. Also aufgepasst für die Leute, die ein Abra fangen möchten. Ja, und das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge auch wieder. An dieser Stelle. Ich bewege mich keinen Millimeter. Und bis dann.